Also die Marke im Hintergrund, denke ich, man macht dann am meisten erfolgreich und äh, das Marketing und alle diese Dinge, die wir heute auch schon so gut gehört haben, die helfen uns extrem. Äh, ich glaube, die Liebe zu Immobilien, die Liebe zu Immobilien, die Liebe zu Menschen im Prinzip ähm, und äh, immer besser zu werden, besser zu sein, besser zu werden, äh, besonders an Dienstleistungen. Die Immobilienbranche wird für mich dann so sein, dass Erfolg werden haben diejenigen, die mehr bieten als nur verkaufen. Ja, also das Verkaufen kann jeder, aber es gehört noch zu einem Verkauf für die Maklerei. Ja. Für einen Makler gehört sich noch mehr als nur zu verkaufen. Ja, es ist die ganzen, äh, der Kunde muss umfasst werden und der muss wirklich sehr, sehr gut bedient werden, damit man eben einen Erfolg hat. Was mich persönlich erfolgreich äh, gemacht hat, kann ich. Äh unmöglich in ein, zwei Sätzen äh, beschreiben, äh, zumal ich es auch nicht auf, auf ein, zwei Dinge äh, konzentrieren kann. Es ist im Wesentlichen äh, die Summe äh, der Tätigkeit, verschiedene neue Dinge auszuprobieren, hartnäckig zu sein und richtig viel harte Arbeit. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Der persönliche Erfolg ist vielleicht, weil ich sehr gerne mit äh, Leuten arbeite und es einfach Spaß macht, internationales Publikum hereinzubekommen.